BRIC Radio ist eine integrative Radioredaktion des ORF-Programms U1 Campus und ist unglaubliche 20 Jahre alt geworden. Unglaublich deshalb, denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit und ohne Behinderungen machen jede Woche ehrenamtlich eine neue Sendung, das heißt sie arbeiten unbezahlt. Diese 20 Jahre feier nehmen wir zum Anlass, um uns grundsätzlich die Situation von Journalistinnen und Journalisten mit unterschiedlichen Behinderungen in der österreichischen Medienlandschaft anzusehen. Unsere heutige Jubiläumsendung lautet Medien und Inklusion zur Partizipation behinderter Menschen in der Medienlandschaft Österreichs. Mein Name ist Gerhard Dagen und ich heiße alle Zuhörer hier im ORF Radio Café vor den Radiogeräten oder Smartphones via Podcast oder aus dem MP3-Archiv herzlich willkommen. Aber ganz besonders meine heutigen Gäste hier im Radio Café. Vor der Fragestellung. Äh, Vorstellungsrunde würde ich alle bitten, sich, sich auch mit folgender Frage vorzustellen. Nämlich zum Thema gemäß, wie sind persönlich Ihre Zugänge zu Medien und Inklusion? Also welche Zugänge haben Sie zu diesem Thema? Und ich möchte der Reihenfolge hier beginnen mit Martin Ladstädter von Bizeps, dem Zentrum für Selbstbestimmtes Leben. Hallo, zuerst einmal Gratulation zu 20 Jahren, ihr das ziemlich toll gemacht. Kurz zu mir, ich betreibe einen Nachrichtendienst für Menschen mit Behinderungen seit 25 Jahren, ziemlich viel deswegen mit Journalismus zu tun und seit zwei Monaten haben wir eine Radiosendung, bei Radio Orange, die nennt sich barrierefrei als nächsten Gast möchte ich Herrn Martin Habacher, er ist Social Media Berater, begrüßen und möchte fragen, was sind Ihre Zugänge zu Medien und Inklusion? Ah, mein Zugang, ja hallo, das ist auch von meiner Seite mal Happy Birthday. Ich singe nicht, weil es wird den Ether lassen. Aber mein Zugang zu Medien und Behinderung ist es ja leichtfüßiger und latziger, würde man sagen. Ich bin ein YouTuber und Social-Media-Mensch. Mein Geld verdiene ich mit Social-Media-Beratung, aber mein Herzblut, wenn man so sagen möchte, steckt darin, den Menschen da draußen, behindert oder nicht behindert, ein alternatives Bild vom Leben eines Menschen mit Behinderung zu präsentieren, via den aktuellen Möglichkeiten, die da wären, YouTube, Instagram, Twitter, Snapchat und Co. Dazu lasse ich die Menschen an meinem lieben Teil und versuche so eine Alternative zu den üblichen Zeitungsberichten und der besser werdenden, aber immer noch nicht äh, optimalen Präsentation von Menschen mit Behinderungen in Licht ins Dunkel und Co. darzustellen. Einfach um eine Alternative anzubieten. Aber als Journalist bin ich definitiv keiner, aber niemand für Sachen dich. Danke. Ähm, mein nächster Gast, den kennen Sie, Christoph Dirnbacher, Chefredakteur Ö1 Campus Frickradio. Äh, auch an Sie die Frage, was sind Ihre Zugänge zu dem Thema Medien und Inklusion? Grundsätzlich habe ich einen sehr privaten Zugang. Ob 22 Uhr gehören Radio und Fernsehen mir bei kann nicht davon singen, weil ich mir einfach sehr gerne Sachen anschaue, anhöre, weil ich einfach ein neugieriger Mensch bin. Ja. Das ist einmal das Erste. Und in Bezug auf Journalismus und Menschen mit Behinderung strebe ich persönlich nach einer Darstellung, die einfach möglichst viele, um nicht zu so sagen, alle Menschen einschließt. Wenn ich eine Reportage über Mina Prater höre oder lese, dann möchte ich auch gerne wissen, welche Möglichkeiten habe ich dort als Mensch mit einer Gehbehinderung? Oder welche Möglichkeiten habe ich dort, wenn ich hinkomme und nicht alles sehen kann? Das heißt, mir geht es nicht darum zu sagen, hier das Behindertenfernsehen, dort das Behindertenradio und hier das Normalprogramm, sondern es geht um einen Zugang, der alle mitnimmt und auch alle mitbedenkt. Weil, wenn ich eine Reportage mache über Frauen am Arbeitsplatz oder in der Arbeitswelt, dann frage ich auch nicht lauter Männer. Professor am Institut für Publizistik an der Universität Wien, auch die gleiche Frage, Ihre Zugänge zu Medien und Inklusion? Ja, ich habe ein bisschen Gewissenserforschung gemacht, vor ähm, mittlerweile 15, gut 15 Jahren, ähm, denn ich dachte, dass ich eigentlich ein sensibler Mensch bin und dass ich in meinen Lehrveranstaltungen ähm, auch die jungen Studierenden versuchte, auf den Beruf des Journalismus gut vorzubereiten und ich habe mein, meine alten Lehrveranstaltungsunterlagen durchgesehen und in dem Programm gab es so eine Rubrik, äh, wie Journalismus, die hieß so in etwa, wie Journalismus über Randgruppen, sozial Schwache und irgendwas anderes stand dann auch berichtet und dann waren da aufgelistet unter anderen Menschen mit Behinderung und wie ich das dann äh, im Zusammenhang mit dem Begleitforschungsprojekt mir äh, nochmal angeschaut habe, was wir da sozusagen an Literatur und alles äh, uns auch schon immer angeschaut hatten, war ich über die Terminologie selber sehr erschrocken, weil ich hatte eigentlich erst in diesem Begleitforschungsprojekt, das war der integrative Journalismuslehrgang, den der Franz Josef Reinig damals in die Welt gebracht hat, wirklich intensiv direkt mit Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen zusammengekommen und habe zum Glück festgestellt, das sind keine schwachen Menschen, das sind keine Menschen, die am Randgesellschaft Rand sind, dass sie medial manchmal an den Rand gestellt werden, ist ein anderes Thema. Aber ja, also, das ist, ich glaube, bezeichnet auch sehr stark, dass man selber, wenn man aus einem Bildungssystem kommt, in dem man, so wie ich, nie mit einem Menschen mit Behinderung direkt zu tun hatte, dass man dann ein sehr schräges Bild hat und dieses Bild ist geschuldet doch relativ stark dem, wie es uns über Medien vermittelt worden ist und seither finde ich, hat sich einiges gebessert, aber es ist auch noch vieles zu tun. Danke, Konrad Mitschka, Public Value Kompetenzzentrum im ORF, auch die gleiche Frage, was ist Ihr persönlicher Zugang? zu Medien und Inklusion? Mein Zugang ist, ich mag Inklusion weil ich Inklusion mag, äh, mag ich Klischees nicht. Ich habe mir also, wenn man so will, eher der Idee verschrieben, gegen Klischees anzutreten und das sowohl auf einer persönlichen Ebene, ich denke mir niemand hier in diesem Raum, niemand, hier, niemand der uns zuhört, ist frei von ihnen. So ähnlich wie die Demokratie ist etwas, was man in Permanenz erwerben muss. Man ja, muss sich permanent hinterfragen, muss permanent daran arbeiten, dass man nicht in die Klischee tappt. Und ich habe mich aber auch äh, sozusagen der Idee verschrieben, möglichst wirksam zu werden, wenn es darum geht, mit Klischees bei anderen aufzuräumen. Weil ich glaube, dass das ein sinnstiftender Beitrag ist, hin zu einer inklusiveren Gesellschaft als der, in der Moment ja, ich danke für den Beitrag mit den Klischees, und ich möchte da gleich einhaken, denn auch die UN-Behindertenrechtskonvention hat darauf aufmerksam gemacht, dass es eben diese gängigen Rollenklischees gibt, mit einseitiger, diskriminierender Darstellung. Und wir haben die Erfahrung gemacht, hier in dieser Redaktion, dass eben persönliche Begegnungen, das Miteinander Reden, das Miteinander Arbeiten, sehr, sehr viel an diesen Barrieren im Kopf, an diesen Klischees auch beseitigen kann. Und da geht es dann nicht mehr darum, was ist gut vermarktbar oder welche Kriterien man erfüllt. oder ähm, Ja, wir wissen es ja eh, die, die Leute, die besondere, tolle Leistungen bringen, trotz ihrer Behinderung oder die, die so leiden und arm sind und denen man helfen muss und denen man spenden muss und für die man was da also Wir haben Bewunderung und Mitleid als diese zwei äh, großen Gegensätze, aber erstaunlich wenig, kommt mir vor, noch immer erstaunlich wenig Normalität, äh, ich möchte ich fast sagen, äh, erleichternde Normalität in dieser aufgeladenen, emotional aufgeladenen Darstellung. Äh, die manche noch, manche sagen wir so noch immer in den Köpfen haben. Ähm, ja, und ich möchte noch was anderes dranhängen, was für mich ganz zentral auch damit zu tun hat. Ich glaube, das gäbe es nicht, wenn es mehr betroffene, sichtbar betroffene Leute, Journalisten und Journalistinnen mit Behinderung gibt. Und deshalb meine Frage jetzt: Warum gibt es in Österreich so wenig sichtbare Journalistinnen oder Journalisten mit Behinderung? Obwohl internationale Beispiele, und jetzt sage ich es auch noch einmal, es ist heute schon zweimal gesagt worden, wie aus dem Vereinigten Königreich mit dem früheren Channel 4 Moderator Matt Fraser, den haben wir noch nicht erwähnt, oder der eine, übrigens ein erfolgreicher Entertainer, war und Fernsehmoderator, oder Damon Rose, den haben wir schon angesprochen, das ist nämlich der blinde Fernsehjournalist. Das Einzige, der Einzige, vielleicht gibt es eh noch mehr, aber der Einzige, der mir hier einfällt, in weitesten Sinne wäre der Heimers Fettberg, will äh, kann man ja sagen, Adi Bös, ja, der wirklich so eine kultige Figur war, aber ich kenne sonst eigentlich niemanden. Ja, es gibt da und dort schon welche, aber, aber niemand, der so zentral ist, dass die Leute. Genügt. Also, warum gibt es so wenige äh, Journalisten und Journalistinnen mit Behinderung? Äh, ist das ein Aufzeig, Christoph Dierenbacher? Wollen Sie gleich was dazu sagen? Das ist relativ leichter, der Ich glaube, es scheitert an den Bildungszugängen einerseits, weil wenn ich halt noch darum ringen muss, dass ich eine ganz normale Schulbildung kriege und ich schaue hier Martin Natschlechter relativ direkt und, und klar an, dann ist ganz klar, dass ich keine Matura machen kann, dass ich keine Bildung mir aneignen kann, die mir dann später erlaubt im Journalismus vielleicht Fuß zu fassen. Ja. Das ist das eine und das andere ganz zentrale ist, man muss endlich damit aufhören, Leuten mit Behinderung den Journalismusberuf auszureden. Das ist eigentlich, wenn ich das schon höre. Ja? Wie machen Sie denn das? Na, wie kommen Sie denn zu den Interviews? Naja, mit persönlicher Assistenz oder ich mache ein Studiointerview oder ein Telefoninterview, wie auch immer, die Infos brauche ich. Wie ich zu Ihnen komme, da weiß ich schon Mittel und Wege. Mit. Ja, aber diese ständige ja, das geht doch nicht und oh, wie soll das gehen, damit müssen wir aufhören, das ist wirklich Schnee von vorgestern. Ja, Martin Latzstedt, Sie sind persönlich angesprochen worden, ich weiß nicht, ob ich den Christoph Dürnbach richtig verstanden habe, aber er meint offensichtlich, dass eine wichtige Voraussetzung ist, dass Inklusion schon viel früher beginnt, nämlich bei den Kindern und Jugendlichen in der Schule, was ist Ihr Standpunkt zu diesem Thema? behinderte, mehr behinderte, sichtbare Journalistinnen und Journalisten. Die Antwort auf die Frage ist eigentlich relativ komplex und es ist sicher nichts, was man von heute auf morgen erreichen kann. Ich will ein bisschen die Vergangenheit hinweisen, wie das damals war, also wie wir unseren Nachrichtendienst vor 25 Jahren gegründet haben, und weil das nicht gemacht weil es einfach so fahrt man. Sondern weil einfach die Medien nicht über uns berichtet haben und wenn sie über uns berichtet haben, nicht so wie wir uns das jetzt vorgestellt haben. Die Zeiten sollten eigentlich vorbei sein, wo diese Randprogramme sind. Also wir sind jetzt von der Phase gewesen, man berichtet nicht mit und über uns. Über die Phase, man lässt uns so kleine Ecke da, wo wir halt machen können, was wir wollen, ohne irgendwie groß dem anderen zu stören. Ich glaube, in dieser Ecke sind wir noch relativ intensiv, aber wir sollten langsam schauen, wie es uns gelingt, in den Mainstream zu kommen. Es ist seit wenigen Tagen beispielsweise leicht lesen, Standard auf äh, Teletext im Das kann ich natürlich sagen, das ist ein behindertes Thema, aber ich kann sagen, nein, das ist ein zugegertes Thema, das nützt uns allen. Und wenn ich jetzt so zurückdenke, welche Sendungen, und zwar tolle Sendungen Big Radio gemacht hat, dann finde ich es eigentlich schade, dass das beinahe unter Ausschluss der Öffentlichkeit passiert ist. Ich hätte mir davon viel, viel mehr viel Lines erwartet, erhofft, gewünscht. Natürlich kann man sagen, okay, das ist eine ehrenamtliche Redaktion, die ich gewähren lasse, fände es aber gut, wenn der ORF nach dieser 20-jährigen Erprobungsphase und ganz intensiv einmal sagt, ich will, ich will wie die BBC ganz intensiv diese Leute in meinem stark haben. Und zwar mit aller Kompetenz, die sich hier 20 Jahre aufgebaut hat. Das kann ich jetzt nicht passieren lassen, sondern das muss ich aktiv angehen. Das heißt, wie muss man die besten Leute aus dieser Redaktion für Beiträge in anderen Redaktionen wirklich holen? darüber wird schon über ein Jahrzehnt gesprochen, man müsste es tun und wenn uns das gelingt, und da haben wir sehr viel zu tun, weil hier noch ein bisschen das Bildungssystem, dass sehr viele behinderte Menschen keine sehr gute Ausbildung haben im Journalismus und sehr viele nicht behinderte Menschen, die eine gute Ausbildung haben, keine Erfahrung mit behinderten Menschen, da hakt sich ein bisschen, da wird man ein bisschen nachschubsen müssen. Und das ist mein Ansatz. Der WAVE, und das sage ich auch, alle anderen Medien müssen sich wirklich viel, viel intensiver um diese Untersuchung kümmern. Ich war jetzt zweieinhalb Jahre Bundeskanzler in einer Arbeitsgruppe, wenn wir über dieses Bild von Menschen mit Behinderungen und Teilhabe und Menschen mit Behinderungen im Journalismus gesprochen haben. Konzepte gearbeitet haben, es gab auch diese Studie von Mediafirst, die sicher ja schon erwähnt habe, wurde. Hier ist viel zu tun, hier muss man aber ganz strukturiert die Sache angehen und nicht gewähren lassen. Also ich wünsche mir Frick Radio in 20 Jahren das fixe hier, eine eines Orteils, der es vielleicht in U1 bringt, aber zumindest jenseits von minimales Leben. Danke. Da der ORF ist angesprochen, dann spreche ich jetzt Herrn Konrad Witschka an. Dazu Stellung zu nehmen, was der Martin Landstätter hier gesagt hat, weil der ORF ja jetzt gerade angesprochen worden ist. Wie sehen Sie das? Ich wollte zuerst noch zu christopher sein sagen, wenn das gestattet ist. Und zwar, ich finde ja, es ist auch so ein Klischee, dass ähm, Behinderung sichtbar ist. Also, weil ich vorhin irgendwie so drüber geredet wurde, man muss für mehr Sichtbarkeit sorgen. Und ich glaube, man muss sich auch ernsthaft sozusagen die Frage stellen. Also, es geht ja, glaube ich zumindest, äh, oder es darf ja nicht nur in um den Rollstuhl gehen, um ein Beispiel bringen. Das ist das eine, was ich sagen wollte. Ähm, das zweite, dass ich zudem mit dem Traum mit 20 Jahren, ich finde es großartig, wenn sie uns schubsen, nicht aufhören, weitermachen. Ich würde auch darum ersuchen, nicht nur den ORF, sondern alle anderen Medien zu schubsen, ich weiß, dass das zum Teil auch passiert, ich glaube ohne Schubsen wird es nichts werden. Und bevor, äh, ist das? ich bin jetzt kein Unternehmensvertreter im Sinn von ich das hätte ich gern, ja? hätte ich manchmal gerne in meinen größen äh, wahnsinnigen Träumen oder so, dass ich dann aufstehe und sage, Wahnsinn, okay, das machen wir, das ist einfach eine gute Idee, ja? also das kann, das ist nicht, und ich glaube, es ist niemand hier auf der Bühne, dem es so ähnlich geht, ich glaube, wir müssen kleine, kleine Schritte setzen mit dieser Veranstaltung hier, ich finde das irgendwie großartig, was Christoph Dirnbacher macht, ich finde das super, dass das geht, ich schaue, dass ich an meiner Ecke bastle, haubi äh, bericht haben wir beispielsweise, einfach veröffentlicht, wie man mit Klischees im Fernsehen, aber auch im Radio umgeht, also wie man sich tunlichst vermeidet. Vielleicht dazu auch noch ein Wort, die Kollegin Waldhäusl, die sehr, ein sehr intensives Skript erarbeitet hat, wie man medial mit Behinderung umgehen soll oder mit Menschen umgehen soll, sprachlich, bildlich etc. etc., hat geschrieben und das fand ich auch sehr lesenswert auch behinderte Menschen dürfen leiden, das kommt dann manchmal irgendwie so zu so kurz, ja. auch in der Moderation haben Sie gesagt, äh, Sie können schon nicht mehr hören, das verstehe ich, ich kann es auch schon nicht, ja, mehr, hören sehen, nicht mehr hören oder sehen, aber umgekehrt, aber das mit, geht nicht mit dem Pass ausschütteln. Äh, generell unterstellt wird, ohne es zu richtig. weil es das gibt richtig. durchaus Menschen, die mir sagen vor dem Mikrofon, mir tut alles weh, ich leide unter meiner Erkrankung-Behinderung. Ja. Das ist vollkommen okay. Aber es generell allen zu unterstellen, so äh, allen Männern, die äh, wenig Haare am Kopf mit dem ja. Inneren unterstellen würde, sie würden im der Das ist also eine gute Sicht. Die Unterstellung, sie hätte mehr Testosteron, würde ich mir gefallen lassen. Ja. Ich wollte auch noch anmerken, ich glaube, es gibt, mir fällt, weil der vorher nicht genannt wurde, mir fällt der Kollege näher ein. Also immer wieder glaube ich, Gibt es kleine Schritte, wo der ÖF sich schon in die passende und richtige Richtung bewegt und ja, ich kann es nur noch einmal wiederholen, bitte schubsen sie uns weiter. Fritz Haus, ja. ja ähm, ich glaube, ein Punkt, der, der tatsächlich für, für Veränderung immer sehr hinderlich ist, ist eben die Wahrnehmung der Wirklichkeit, wie sie eben bis jetzt ist. Ne? Das heißt, wir brauchen letztlich immer Rollmodels, ne? die, muss man, die muss man tatsächlich eine gewisse Zeit lang. ob das jetzt nett ist, aber man muss es dort in die Auslage stellen, ne? der Wife hätte ein Rollmodel gehabt, der hat einen Sportreporter gehabt, mit, mit dem ein Arm fehlte, das ne? der mir. Bitte. Nein, nein, nein, ja. nein, nein, nicht er, der, der zeigt ihn ja, ne? ein älterer, in der 60er den 60er Jahren, wie jetzt der Name? Kurt, Kurt Jeschko. Kurt Jeschko. Kurt Jeschko, alte Kriegsverletzung, äh, der hat immer so moderiert, äh, damit man das nicht sah, ja? das was heißt, da hat immer so seitlich hingeschaut. Äh, wobei man jetzt eigentlich sagen könnte, in der Zeit, nach diesem fürchterlichen Zweiten Weltkrieg, äh, war es ja wohl keine Schande, dass man dort äh, mit, äh, so hervorgegangen ist, aber trotzdem, dass so, das Image der äh, Journalisten war, ich bin ein Mensch und nicht dann doch wie, äh, ein bisschen so in diese Richtung. eines. Ja, das ist das nicht? Großartig, war, wie sich unsere Gesellschaft weiterentwickelt. Ja, ja, dieses Beispiel finde ich bin ja super früher und ist versteckt und heute kann man Jetzt schon, kann, das, kann man sich voller Stolz hinstellen und es ist einfach egal. Ja. Und es ist so egal, wenn es egal sein muss. Aber das, das, zweite, also das eine sind die, die Bilder. Ähm, es, das, ich glaube, wir sind uns hier ja einig, aber auf der einen Seite, äh, wenn ich mir anschaue, es gibt die theoretische Bereitschaft. Wir haben das vor 15 Jahren abgefragt. Ich glaube, drei Viertel der Redaktionen haben sich problemlos vorstellen können, Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen äh, zu beschäftigen als Journalisten. Aber wir sind ganz weit entfernt dass, von dem Zustand, dass im drei, Dreiviertel der Redaktionen auch nur eine oder einer sitzt ne? und äh, Bereitschaft ist das eine und das andere ist so: wie kommt es zum Handeln. Jetzt muss man auf der anderen Seite ein, ein gängiges Argument, das immer wieder gebracht wird, ja gibt es denn die, ne? da kann man leicht sagen, ja, bei, bei Freecard ja, gibt es genügend, die das können, die das lang genug bewiesen haben. Und äh, auf der Publizistik gibt es auch immer wieder viel zu wenige, aus meiner Sicht. Ja, das ist, äh, und das ist der nächste springende Punkt, der schon erwähnt worden ist. Solange das Bildungssystem die Separation so praktiziert hat, ist natürlich äh, für diejenigen, die dann als Entscheider sitzen, die ihr, ihr, ihr Leben lang real keine Menschen mit Behinderungen wahrgenommen haben und nicht wissen, wie geht denn ganz normal um damit. Ja? Ja, ist das ein Hascher, äh, Ein Hascher kann man nicht brauchen in der Redaktion, Das ist so die, dann die Vorstellung. Und äh, daher, klar, mit der Veränderung im Bildungsbereich wird sich hier auch was verändern. Das ist, war übrigens nicht anders beim Thema ähm, der Eroberung der Frauen in den Redaktionen. Ja, ab den 70er Jahren ist deutlich die Situation für Frauen verbessert worden, was die Bildung anbelangt. Und ja, Journalismus ist nun primär ein Beruf, der eng mit Bildung zu tun hat. Und dann gibt es, denke ich, noch die Frage, und die ist auch nicht ganz unwesentlich, weil dort auch die Role-Models geprägt werden, nicht nur in den realen Medien, sondern auch in, im Fiktionalen. Suchen Sie sich einen Film, eine Serie, in der eine Journalistin oder ein Journalist eine Haupt- oder eine wesentliche Nebenrolle spielt. Sie werden ganz viele finden, aber Sie werden wahrscheinlich keine finden, wo jemand im Rolli sitzt oder blind ist. Oder eine starke Hörbeeinträchtigung. Ja, ich freue mich auch ja sehr, dass die Diskussion so äh, von selber fast geht. Äh, spart, spart mir viel. Ich möchte aber trotzdem einen kleinen Aspekt noch hineinmogeln, äh, damit wir auch ein bisschen andere Aspekte haben. Martin Ladstetter wollte was sagen. Äh, vielleicht können Sie auch, auch was dazu sagen. Wie, wir haben jetzt schon gehört, die Role Models. Äh, wie sehr beeinflussen eigentlich überhaupt äh, Bilder, die der Journalismus? Bietet die ja. Gesellschaft und hat sich da was geändert in der letzten Zeit? Aber Sie wollten zuerst noch äh, antworten. In Wirklichkeit ist es ja die gleiche Frage, mit ich mit Ich glaube, wir sollten auch vorsichtig sein, dass wir das, was wir als Fortschritt sehen, eigentlich nicht als Zementierung des Status Quo mit müssen. Ich nenne hier jetzt wieder mal den ORF, das Beispiel. Es stimmt, wir haben auch im ORF. Äh, Behinderte oder nach in den letzten zehn Jahren gehabt. Ich erinnere an eine Schreiberin im Rollstuhl und an den Licht Dunkel und Sportreporter ohne Grenzen, äh, die ein Arm fehlt. Aber es ist halt sehr eindeutig, für welche Sendungen die wieder herangezogen werden. Warum macht er nicht Report? Warum macht er nicht hohes Haus? Sondern, warum muss er eine behinderte Spaziergut machen? Warum muss er nicht ins Dunkeln dir Ja, klar, hier gibt es vielleicht einen Nahe Bezug, aber ich glaube, es ist eigentlich ein Kasten, was hier aufgebaut worden ist. Es käme heute niemand mehr auf die Idee zu sagen, wenn ich eine Frau in der Redaktion habe, dann mache ich grundsätzlich nur Frauenthemen. Aber den Menschen ist das leider noch immer so. Ähm, ich finde es auch schade, dass in diesem Podium hier nur Männer sind. Das wäre wahrscheinlich eine eigene Sendung wert. Aber, mehr. aber ich glaube, man sollte das auch nicht unterstützen das kann auch teilweise sein. Ich möchte an der Stelle jetzt auch ausnahmsweise eine persönliche Erfahrung einbringen. Und zwar haben wir im integrativen Journalismuslehrgang, nachdem einige hier am Podium auch teilgenommen haben, Fritz Hauser war einer unserer Lehrer und hat die Begleitstudie gemacht, haben wir neue Sendungen entwickelt. Und zwar, kann mich erinnern, ich habe das Projekt einer Gesellschaftsreporterin, die immer wieder Interviews mit interessanten Menschen macht, die aus ihrem Leben erzählt. Finden, diese Interviews finden an Orten statt, die für die Persönlichkeiten relativ wichtig waren. Die Gesellschaftsreporterin ist aber Rollstuhlfahrerin. Sollten diese Orte nicht barrierefrei sein, wird sie regelmäßig mit Hilfsmitteln wie mit einem Kran actionreich, actionreich zu, zum jeweiligen Aufnahmeort transferiert, so die Fantasie. Und ich habe ein Assessment gemacht hier im Hause und habe das auch vorgetragen. Und die Reaktion war, fühlen Sie sich als Missionar? Ähm, also, völliges Unverständnis dafür. Okay, ich gebe zu, ist ja wirklich sehr wert hergerollt und wirklich sehr, sehr abs bisschen abstrus, aber wie gesagt, wir hatten ja auch den Herrn Fettberg, der eine, also das wäre meiner Meinung nach eine Möglichkeit des Einstiegs. So, und jetzt habe ich aber den Herrn Habacher noch nicht gefragt äh, nach Ihren Zugängen ähm, und auch vielleicht so nach dem. Äh, nach den Bildern, die auch sie selbst vielleicht vermitteln. Und wollte da vielleicht auch noch dazu auch noch ergänzen, fühlen Sie sich eigentlich adäquat dargestellt oder, oder fühlen Sie sich schon manchmal auch, wie heißen Freak Radio, als Freak dargestellt? Okay. Es waren jetzt viele Sachen. Ähm, was hast du zuletzt gesagt? <lacht> das, egal. das war sehr wichtig. Ich, ich habe gesagt, uh, vielleicht macht man eigene Sinn. Thema. Nein, nein, nein. Anyway, um, fühle ich mich gut repräsentiert in den Medien? Uh, ich bin YouTuber und präsentiere mich selber. Nicht ohne Grund. Ich habe gesagt, ich will ein alternatives Bild von Menschen mit Behinderungen präsentieren. Ich habe gerade mein fünfjähriges jähriges Stehen als Selbstständiger begangen, aber ein Video gemacht und gesagt, dass ich eigentlich ein ziemlich äh, geiles Leben habe. Ich, ich verdiene gerade so viel Geld, um meine Rechnungen zu bezahlen, bin damit mehr als glücklich, ich habe Freizeit, ich bin privilegierter als die meisten nicht behinderten Menschen, die 9 bis 18 Uhr im Hose sitzen und irgendwann hackeln, oder einen Chef haben, der sie am Ausstieg, oder mit Studenten umeignen müssen, die einfach zu tun und korrekte Sätze zu schreiben, in irgendwelchen Arbeiten, und trotzdem anzuwollen, manchmal, und äh, es ist, ich glaube, dass viele Menschen frustrierter seinem Leben als ich, was Berufstätigkeit betrifft. Ähm, das ist das eine, das ähm, ist eine Universität, ja, ich habe Publizistik studiert, im alten Gebäude noch, die Publizistik war verteilt, die Vorlesungen auf die ganze Hauptuni, das war eine, eine Erfahrung, im wahrsten Sinne des Wortes. Es <lacht> immer eine, eine, Es war immer eine Scavenger-Hunt, eine so ein, ein Scavenger ein Schnitzeljagd, wo wir suchen müssen, wo die Vorlesungen sind, und komme mal dahin, wie ist der Weg. Das war jetzt also ziemlich mühsam, jetzt ist es ja neu, die Publizistik, und Herr also, Dr. Hausherr, ich bin gerne mal bereit über Social Media und Behinderung. In einer ihrer Vorlesungen zu reden, komme ich gleich vorbei, was ähm, also ich natürlich gerne als nicht, äh, nicht Abschluss war, sondern an der Uni etwas weiterzugeben. Die sind die Richtig, das sind die Erfolgreichsten. Ähm, und jetzt Medien allgemein, also, wie gesagt, die, es ist gesprochen worden von, es sind keine Journalisten da, mit Behinderung keine Role Models. Äh, Entschuldigung. Wenige. Entschuldige. Entschuldige. Ähm, natürlich seid ihr selbst Gut aussehen, würde ich sagen. Ich zurückgegeben. das nicht, aber. Ähm, ich selbst werde ja, oft. als... Ich, ich aber. Ah. Ähm, ich, das ganz so Wir sind so weiter. <lacht> ich werde oft als Vorbild gesehen und in, in, oftmals ist es gut und okay, oftmals ist es aber auch nur, was ich schon erwähnt worden ist, wie du das machst, was? Ja, ich. Du bist da. Ich habe dich davor wenn Frau angeschaut, zehn Punkte da im Klo, hat mich angezogen und hat dich Ohren verlassen. Nichts anderes, als wie du auch gemacht hast. Solche Sachen kommen einfach immer, dass die Leute gleich so erstaunt sind, wenn man überhaupt existiert, oder die Wohnung verlässt, oder so. Also, und dann ist das immer gleich wow. Äh, andere wiederum sind einfach auch begeistert davon, dass ich selbstständig bin, dass ich einen Job mache, und dass das alles so ist. Und meistens sind es Menschen mit Behinderungen, die sagen, ich hey, finde ich cool, ich möchte auch so wie du. Und äh, das ist auch der Punkt, was ich sage, es ist oft ange äh, angemerkt worden, es gibt zu wenig, es gibt zu wenig Vorbilder, zu wenig Journalisten. Meine Antwort ist immer das hier. Und für die Radiozuhörer, ich halte mein Handy hoch. Es ist für mich so also eine Allzweckwaffe geworden. Ich kann damit Podcasts kriegen, ich kann damit Videos machen, ich kann damit bloggen, und ich brauche heute nicht nur einen Blog zum Bloggen, ich kann auch auf Facebook einfach Texte längere Texte schreiben, und das ziehe ich auf meinem privaten Facebook-Profil. Ich kann das selber machen auf Instagram, ich schreibe das schönes Foto, und dann kann ich einen elend Text dazu schreiben, und habe dort eine Blogging-Plattform. Und dann finden sich Leute, und das war ja als Erfahrung, wenn du Geschichten hast über dein Leben, über, über das Leben als, als behinderter Mensch, oder einfach auch Dinge, die du so erlebst, beim Urlaub und wie auch immer, und es gibt Leute, die sich das zum anschauen, multiplizieren, kommentieren, teilen, und mit dir interagieren, und auf einmal bist du auch relevant, und auf einmal kommen diese klassischen Medien auf und fragen, hey du, äh, das ist aber eine gute Geschichte, wir wollen dich da zu dem Thema interviewen, weil du scheinst dich damit auszukennen. Und bum, ist man auf einmal ein Model, ist man im journalistischen Bereich tätig, wenn das das Ziel ist, das kann ja Eher Infotainment, ja, oder reines Entertainment, das ist auch super. Aber das, das Telefon, Social Media, bietet so viele Möglichkeiten, und auf Gott für ein menschen die ja wissen, wie es geht, wenn sie das einfach auch noch zusätzlich für euch verwenden würden, als privater Kind, dass ihr ein Profil aufbauen, und dann einfach, glaubt mir nicht sogar, dass man mit dem Handy mehr erreichen kann, als ich mit dem Campusradio, was ich jetzt nicht gut, will, aber die potenzielle Reichweite ist einfach und vieles wert. Und es gibt keine Handbetung für irgendwas, du machst es einfach selber. Und wenn du eine gewisse Relevanz erreicht hast, dann kommen alle Leute zu dir, und wollen von dir Interviews lernen. Das glaube ich hundertprozentig, das funktioniert bei nicht und es funktioniert bei uns genauso. War ja kein Zufall, dass ich die Leute heute auch am Handy begrüßt habe. Ähm, es freut mich sehr, dass, das, dass diese Sendung zu ernsthaften Themen aber trotzdem auch kurzweilig äh, vor sich geht und vor sich gehen kann, aber kurzweilig ist, ist schon mein Stichwort. Äh, die Zeit vergeht wahnsinnig schnell. Äh, und ich muss jetzt die Schlussrunde beginnen und da versuche ich äh, mehrere Aspekte und Sie können sich dann aussuchen, wo, wo Sie einen Schwerpunkt drauf legen, die ich noch gerne hineinbringen wollte. Und zwar. Ähm, was ist einerseits für Sie eine stimmige Darstellung, die Sie sich wünschen wird, dieses Themas Inklusion, Darstellung behinderter Menschen in den Medien und wie glauben Sie, dass sich die Medienlandschaft in puncto Inklusion noch entwickeln wird oder entwickeln soll, ja, also äh, Entwicklung der Zukunft. Und jetzt möchte ich das gerne umdrehen und mit Konrad Mitschka beginnen, bitte. Okay, also wenn ich meine Fantasie wie sein soll so, dass es mir nicht auffällt und sonst auch niemand, das finde ich super. Ähm, die, wenn ich, ja eigentlich möchte ich dazu gar nicht mehr sagen, das würde mir völlig recht. Danke. Frieders, ich für zu Haus jetzt. Ja, kürzer kann man es nicht formulieren und, und kurz formuliert ist natürlich journalistisch der Sieger. Äh, jetzt kann ich nur mehr als, als Wissenschaftler sozusagen kooperieren mit dir. Ihr schreibt sich äh, mal länger. Ja, dabei schreiben wir nicht äh, noch Zeilen von der zum Glück. Ne? Ja, das ist, das ist der zentrale Punkt. Die Frage ist äh, immer, was ist das Ziel? und Das ist das Ziel, dass es uns nicht mehr auffällt. aber aber die, der Weg dorthin würde ich sagen, wir werden fürchte ich in 20 Jahren beim nächsten Jubiläum da sitzen und feststellen, dass wir es nicht erreicht haben. In Kenntnis der Langwierigkeit von gesellschaftlichen Veränderungsprozessen würde ich sagen, also ich bin sonst bekannt als grenzenloser Optimist, aber ich bin auch realistisch. Und äh, weiß, wir haben die Frage, äh, dass, dass Frauen äh, genauso in den Redaktionen sind, wie sie äh, in der Gesamtgesellschaft sind, haben wir in den 60er Jahren und 70er Jahren intensiv schon diskutiert. Und jetzt kommen wir dorthin, ja, noch nicht in allen Redaktionen, in einigen sind wir dort. Äh, das heißt, da ist aber dann doch. Die Zeitspanne von eher 40, 50 Jahren dazwischen liegt. Und ja, eines, es muss uns irgendwie gelingen, dass das Thema im Mainstream, in der Mainstream-Diskussion auch ankommt, weil verändern wird sich tatsächlich auch nur dann etwas, wenn die Mehrheit in der Gesellschaft sich bewusst ist, dass sich das auch ändern muss. Und und insofern äh, denke ich, äh, wäre der nächste logische Schritt so etwas, was äh, so ein, so ein Exchange-Programm ist. Das heißt also, die Journalistinnen und Journalisten zum Beispiel hier im, im ORF äh, tauschen ihre Plätze für ein paar Wochen, arbeiten äh, in der Frick-Redaktion und, und Leute von euch aus der Frick-Redaktion arbeiten dann in der Zeit in der Redaktion, wo der bzw. die sonst arbeitet. Das würde nämlich ein, ein Befruchtungsprozess in beide Richtungen sein, ein Wahrnehmungsprozess auch. Ich erlebe es manchmal, dass Menschen, die, die im ORF, auch hier im Funkhaus sind, die zum ersten Mal dann von Frick-Radio hören, weil sie Gemeinsam auf dem Programm drauf sind, auf, auf dem Fortbildungsprogramm und dann fragen, was ist äh, Da weiß ich dann, dass, äh, dass man schon noch sehr, sehr, sehr viele Meter vor uns haben. Ne? Ja, Christoph Dirnbacher, Ihnen lasse ich das Schlusswort, der Herr jetzt Martin Habacher, bitte. Ja, ich bin ein großer Verfechter davon, so finde ich auf den Weg, damit wir eine normale Medienwelt bekommen, wo jeder vertreten ist geht nur über diese Emanzipation von den Menschen, wie sie freimachen von irgendwelchen Strukturen und diese vorhandenen Mittel verwenden und lernen sie so zu verwenden, wie es die Profis, die Brands, die, die, die, die großen Unternehmen, die großen Stars verwenden. Weil es ist ja die einfachste und leichteste Möglichkeit, unter Anführungszeichen, auch für uns ein Fra zu werden, es ist vielleicht im Sinne von Weltstar, aber so weit, dass man da ist und dass man eine gewisse Relevanz bekommt. Martin Ladstetter, die adäquate Darstellung, stimmige Darstellung des Themas, beziehungsweise die Zukunft? Ja, die Frage beantworte ich nicht. <lacht> <lacht> ähm sondern ich gehe darauf ein, warum machen wir das Ganze überhaupt. Ich glaube, wir machen es nicht, weil wir gesellschaftspolitisch etwas ähm, im Hinterkopf haben, was wir umzusetzen haben, so, auf Problem belastet, sondern grundsätzlich, weil wir geile Geschichten machen wollen. Und ich glaube, das ist der Ansatz, an dem wir uns viel eher orientieren sollten, was ist auch überhaupt interessant, wie komme ich zu den interessanten Leuten, und da muss ich schon sagen, die letzten 20 Jahre, ähm, haben insoweit sehr viel gebracht, dass behinderte Menschen für sich selbst sprechen. Das war vor 20 Jahren in den Medien nicht so. Jeder, der lang genug dabei ist, weiß das. In meinem Job habe ich sehr häufig damit zu tun, dass Kolleginnen und Kollegen bei mir anrufen, du wirst warten, interessant zu fragen. Also dass wir auch dieses Netzwerken verstärken. Es gibt irrsinnig viele coole Leute, die keiner kennt. ich schau dich an, Martin. Es gibt irrsinnig viele coole, obwohl die kennen wir schon. Die keiner kennt. Ähm, nur man muss die Journalistinnen und Journalisten auch zu diesen Leuten bringen. Und was auch ganz wesentlich ist, und da müssen wir schon an uns arbeiten, ist Qualität und Geschwindigkeit. Medien arbeiten heute wahnsinnig schnell. Es ist nicht mehr so, dass so in drei Tagen schicke ich dir da dann meine Zitate, aber das kannst du halt nur beim Profil machen vielleicht, sondern in 20 Minuten hast du das, und das muss aber auch funktionieren. Oder ich habe immer wieder, dass bei mir die Interzipredaktion da ist, und sagt okay, über 40 Sekunden, kriegst du das rein oder nicht, was du haben willst. Daran müssen wir arbeiten, das heißt aber auch, dass unsere Leute an der Ausbildung arbeiten müssen, und ich habe das im Bundeskanzleramt jetzt mal gesagt, also diesen integrativen Journalismuslehrgang, das ist durchaus ein System, das man regelmäßig machen sollte. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass die Wartungshaltung ist, dass daraus sehr viele Journalistinnen und Journalisten entstehen. Aber wir haben ja in diesem Bereich auch andere Tätigkeiten. Das heißt in der Öffentlichkeitsarbeiten, was das einige bei Landespressediensten arbeiten. Also diese Leute gehen uns ja nicht verloren vor allem geht uns ja auch die Kompetenz nicht verloren und ja, ich bin optimistisch, vielleicht der Einzige in dieser Runde, aber ich bin sehr optimistisch, dass wir in 20 Jahren diese Diskussion hier nicht mehr führen. Danke, und ich finde, es war doch was zur Darstellung auch drin. Last but not least, 20 Jahre Jubiläar, dr Christoph Dirnbacher, uh, Ihr Schlussstatement. Also ich bin leider schon weiter mit 20 Jahren, obwohl ich vielleicht weiß ich, das ich noch möchte unter Medien gibt es zwei Dinge zu sagen, Community Radio, so wie es auch Freak Radio ist und war, sind eine gute Sache, trotzdem werden wir beides brauchen, wir werden den Mainstream brauchen und wir werden das Community Radio brauchen und warum ich auch bitten möchte, das kommt ganz am Anfang der Diskussion einmal, einen breiteren Blick auf Behinderung zu haben, ich kann gar nicht mehr erzählen, wie viele Leute wir im Laufe der Jahre zu Gast hatten, denen man ihre Behinderung nicht ansieht. Verfallet bitte nicht in ihr Glauben, dass es nur blinde Menschen Rollstuhlfahrer und vielleicht noch den einen oder anderen gehörlosen Menschen gäbe, der behindert ist. Dem ist sicher nicht so. Es gibt viele, viele viele Menschen, die sich da draußen niemals zur Gruppe der Menschen mit Behinderung zählen würden glauben sie mir, sie können dazu. Und das dritte ist, äh, eine geile Geschichte ist eine geile Geschichte und ich glaube uns werden die Themen leider nicht ausgehen, wenn ich mir nur als Exemplar jetzt die Situation der persönlichen Assistenz in Wien anschaue, wo einiges zu tun ist. Ja? Also insofern, die Leute haben wir, wenn auch zu wenige, die Geschichten haben wir jetzt müssen wir es machen. Danke. Ja, vielleicht findet zum nächsten Jubiläum eine ähnliche Sendung statt, ich muss ganz ehrlich sagen, das war eine sehr angeregte und zum Teil auch wie gesagt auch sogar witzige Diskussion, nichtsdestotrotz durchaus ernsthaft. Ich bedanke mich für die technische Unterstützung bei Franz Achammer und sage auf Wiederhören, Gerhard Wagner.